Wir sind Thermogan! Wenn wir die Ware der ganzen Welt arbeiten wir kommt mit Logistik schauen. Meine Tätigkeiten sind Ware Annahme, Ware einlagern und auslagern, in die Produktion bringen, von der Produktion die fertigen Maschinen verpacken und parat machen für den Versand. Anforderungen sind gut im Team arbeiten können, Mathe-Verständnis und ordentlich arbeiten können. Ich finde es cool, die Möglichkeit zu bekommen, zwei, drei Monate ins Exportbüro zu arbeiten. Bei dem Thermoplan profitiert man nebst der Semesterprämie auch noch von der coolen Lehrlingsausflügen. Mit meinen Berufsbildern habe ich es mega gut und es macht sehr viel Spass, mit ihm zusammenzuarbeiten. Bei dem Thermoplan kann man durch alle Teile der Logistik durch, damit man einen ganzen Warenfluss kennt. Ich arbeite in einem mega coolen Team, das immer für mich da ist, wenn ich Fragen habe. So, das war's es Die Maschine ist draussen. Wenn dich der ganze Prozess von der Logistik auch so interessiert, dann bewirb dich jetzt.